Ich möchte heute Worte aus dem Buch des Kohelle, des Predigers, im achten Kapitel lesen. Verse aus der Heiligen Schrift, Verse aus der Bibel. Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den Tag des Todes und keiner bleibt verschont im Krieg. Und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht. Das alles habe ich gesehen und richtete mein Herz auf alles Tun, das unter der Sonne geschieht. Ein Mensch herrscht zu Zeiten über den anderen zu seinem Unglück. Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden und zur Ruhe kamen, aber die Recht getan hatten, mussten hinweg von heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. Das ist auch eitel. Weil das Urteil über Böses tun nicht sofort ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Wenn ein Gottloser auch hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott mit Ehrfurcht begegnen, die sein Angesicht scheuen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlgehen, und wie der Schatten wird nicht lange leben, wer sich vor Gott nicht fürchtet. Es ist eitel, was auf Erden geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. So geht ihr nun hin. Iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut. Denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht fehlen. Genieße das Leben mit denen, die du lieb hast solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. Es sind wirklich Unzeiten. Zeiten des Krieges, Zeiten, in denen ein Mensch so viel Leid und Unglück über ein, ach, hunderte, tausende anderer Menschen bringt. Dieser Text hier ist über zweieinhalbtausend Jahre alt. Und dieses Leid wiederholt sich, immer und immer wieder. Und was uns dieser Prediger mitgibt, das ist nicht zu verzagen, nicht zu verzagen an dem zu verzweifeln, was wir nicht tun können. Niemand kann begreifen, was alles unter der Sonne geschieht. Und ja, es gibt Unrecht. Und wir verstehen es einfach nicht, wie es guten Menschen schlecht gehen kann und schlechten Menschen gut und warum so viel Leid in der Welt ist. Aber wir müssen daran nicht verzweifeln, brauchen daran nicht verzweifeln, sondern können uns auf das konzentrieren, was wir ändern können. Wir müssen nicht die ganze Welt verändern. Aber das, was uns vor die Hände kommt, das, wofür die Kraft da ist, das zu tun, das tu, haben wir gehört. Im kleinen Anfang. Aktuell vielleicht jemanden aufnehmen oder etwas spenden oder mit anderen Menschen im Gebet verbunden sein.